Dass die Staatssekretär Schiebe bereit erklärt hat, den Einführungsvortrag zum Thema Arbeitswelten zu halten. Ich halte es für eine sehr gute Initiative, weil der kritische Diskurs gerade bei Wirtschaftsstudien und Wirtschaftswissenschaften dringend notwendig ist. Und daher finde ich es gut, dass es jetzt auch mit dem WIPOL und dem, den Hands-on-Days und diesen Seminareien auch eine institutionalisierte Form gibt, wo man sich auch da dazu melden kann, mitmachen kann. Ich freue mich, dass ihr alle teilnehmt an der Wirtschaftspolitischen Akademie und an den Hands-On-Days an unserem Auftaktseminar. Die Hands-On-Days sind der Startpunkt des sechsten Jahrgangs und es erwarten euch eben Workshops, Vorträge und Diskussionen mit Unternehmern und Unternehmerinnen und es soll euch quasi einen Einblick gegeben werden in die Praxis des wirtschaftlichen Handelns. So. Hands-on-Days sind die Eröffnungstage der Wirtschaftspolitischen Akademie und wir freuen uns heute, den Jahrgang 2013 bis 2014 in Wien begrüßen zu dürfen. Also die WIPOL ist eine Plattform für ähm, politisch Interessierte und kritische Studenten und Studentinnen, äh, die sich auch mit alternativen Wirtschaftstheorien auseinandersetzen wollen und innerhalb dieses Forums sozusagen auch ähm, sich gegenseitig austauschen wollen. Das Ziel der WIPOL ist es, herrschende Dogmen und die Hegemonie des Neoliberalismus zu hinterfragen und dadurch ähm, eine gerechtere, bessere und letztendlich lebenswertere Welt, und zwar für alle, zu ermöglichen. Das waren sehr interessante Diskussionen, ein richtiger Workshop, wo wir uns ein paar äh, äh, Ansatzpunkte, ein paar politische äh, Handlungsfelder erarbeitet haben. Musik Dominik Bernhoff, ich bin Europaökonom an der Österreichischen Nationalbank und ich habe mich sehr gefreut, hier diesen Workshop moderieren zu dürfen, nachdem ich ja selbst schon Teilnehmer der Wirtschaftspolitischen Akademie vor einigen Jahren war. Und das ist irrsinnig spannend, weil die äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer also voll dabei sind. Weil es nämlich, glaube ich, jeden Einzelnen betrifft, jeder dazu eine Fantasie und Vorstellung hat. Und wir haben so eine angeregte Diskussion, dass äh, am Vormittag ganz besonders, dass ich ganz überrascht war, dass ich oft sagen das so jetzt müssten wir wieder weitermachen, weil es einfach die ganze Zeit diskutiert und es macht irrsinnig viel Spaß. Mir hat es bis jetzt super gut gefallen, es war recht viel Theorie dabei, und, ähm, aber einfach Sachen, die ich noch nicht gekannt habe. Und gleichzeitig aber auch einige Diskussionen, was man so vom Uni-Alter leider auch nicht gewöhnt ist. Das Besondere an diesem Rahmen hier ist, dass wir hier die Gelegenheit haben, mit vielen jungen Menschen gemeinsam zu arbeiten, interaktiv auch über Dinge zu diskutieren und so glaube ich im, im beidseitigen Interesse einen Austausch stattfinden lassen können. Ja, wir haben über die Stadt Wien als Arbeitgeberin geredet. und haben halt aufgeschlüsselt in fast für verschiedenen Unternehmungen oder Organisationsformen, wenn die Stadt Wien als Arbeitgeberin tätig ist. Und das war insofern ganz interessant, dass es mir nicht so bewusst war, wie viele Leute, also es sind anscheinend 90.000 Leute oder so mehr oder weniger bei der Stadt Wien beschäftigt. Ich finde es sehr gut, dass es sowas gibt wie die WIPOL, weil ich finde, dass es spannend ist, Leute abzuholen, die nicht Wirtschaft studieren und sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Ehrlich gesagt finde ich, dass am IAS eben genau solche gesellschaftspolitischen Fragestellungen eher ein bisschen zu kurz kommen. Also von daher wäre es eine ideale Ergänzung und es wäre eigentlich sogar sinnvoll, unsere Studios mit diesen hier vielleicht sogar öfter zusammenzubringen und im in, in, in Hörsaal am IAS oder so so eine Veranstaltung vielleicht zu machen. Also, ja, ich finde es wichtig, dass man sich mit solchen sozialpolitischen Themen ein bisschen auseinandersetzt, kritisch als Student und äh, am besten hat mir der Workshop gestern gefallen zur österreichischen Nationalbank, so, das ja, war sehr interessant. Ich sehe die WIPOL als ein Forum für Vernetzung mit progressiven, jungen und kritischen Köpfen und ähm, was mir auch ganz wichtig ist, ähm, der Diskurs eben, der kritische Diskurs über wirtschaftspolitische Themen, der einfach in der Uni zu kurz kommt.